Du anfangen oder ich? Es ist mein Kanal. Ja. Du fängst eh. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Und ihr kennt ja diese Fidgets, ne? Und wir haben auch mal ein Video gemacht, wie ich ein paar Poppets kaufe. Und in diesem Video zeige ich euch alle, wirklich alle meine Poppets. Und dann würde ich auch schon sagen, nicht viel reden und einfach anfangen. Ja, okay. Ich rede immer viel in Videos. Aber. In dieser Schublade sind alle meine Poppets. Aber eine Freundin von mir hat noch einen. Auf jeden Fall machen wir hier auf und ihr guckt weg. Gucken wir doch. Fangen wir jetzt einfach an. Der erste Poppet ist dieser rote. Was ist das für eine Form? Das ist ein Achteck. Ich habe den nur in eine Form. Davor hatte ich ihn noch, aber... Der ist in der Schule verschwunden. Ich habe auch Zetteln überall dran geklebt, ob es jemand gefunden hat. Meine Art Telefonnummer natürlich. Keine Ahnung. Mhm. Das haben wir in einem Video mal zusammen gekauft. Weil da waren halt nur noch ein Stück. Zwei. Und deswegen habe ich den hier gekauft. Der ist gut, Aber hart. Nachher werde ich auch ähm, sagen, was ich toll <lacht> an ihm finde und was nicht. Und das ist die andere Seite. Hört hm. man, glaube ich sowieso nicht. Ja, das war's auch schon. Auf jeden Fall, den hier finde ich mega gut. Und ich werde auch... Mann, dieser Lolli näher. Auf jeden Fall, ich gebe den Poppets auch natürlich noch eine... Also eine Bewertung von 1 bis 10. Und dem hier gebe ich eine 7 von 10. Also. Und jetzt machen wir weiter. Und das ist. Hat man gesehen. Lila Poppet Viereck. Wow! Auf jeden Fall, das ist ein viereckiger Poppet. Das sieht man ja auch. Ne, das ist ein Dreieck. Naja, auf jeden Fall, das ist ein Dilana Poppet. Äh, das war tatsächlich mein erster, so gesagt. Also eigentlich mein zweiter. Eigentlich mein dritter, weil erstmal... Genau, den haben wir auch mal bei einem Video aufgemacht. Das war bei Amazon Pakete, da wo ich. Also bei Amazon Paket, da, wo ich Fidgets bestellt habe. Ich finde das ist natürlich eine sehr schöne Form. Okay, diesem Puppet gebe ich eine 8 von 10, weil ich. Der ist viel, tatsächlich viel besser. Sogar auf der schlechten Seite. Und jetzt gucken wir auf dieser schlechten Seite. Machen wir weiter. Gucken sie weg. 3, 2, 1, 1. Ja, okay. Auf jeden Fall, das ist ein Herz. Das habe ich tatsächlich nicht bestellt oder gekauft. Ja, doch, ich habe es gekauft, aber nicht bestellt. So bei Amazon Das habe ich in Kroatien gekauft. Bei Baska Auf jeden Fall, äh, dieses Herz habe hab ich in Urlaub gekauft. Als ich das erste Mal mit meinem Papa, mit meinem Bruder... <lacht> ja, äh, waren wir bei Tommy ja, und dann habe ich natürlich wieder viel Mist gekauft. Aber auf jeden Fall, da gab es so ein schönes Spielzeugraum. wie heißt das? Bereich? Und da habe ich halt ganz hinten dieses Poppet gefunden. Und Papa hat natürlich Ja gesagt. Und mh, dann haben wir den gekauft. Ne? Und dann, jetzt bin ich zufrieden. Auf jeden Fall, der ist auch mega gut. Auf jeden Fall, diesem Poppet gebe ich eine Also dem gebe ich eine 9 von 10. Ich sehe überhaupt nichts. Wow! Es ein Regenbogen. Dieser Sternpuppet ist zwar mega schön, aber hätte er nicht diese weißen Flecken da? Wäre er viel schöner und deswegen gebe ich dem eine 5 von 10. Die hast auch du gemacht, da kann er ja nichts für. Ach, stimmt. Ach ja, und soll ich euch mal was zeigen? Guck mal. Also diesen gebe ich eine 5 von 10, Spaß, eine 8 von 10. Da kann ja nichts dafür, dass er sie jetzt so hässlich aussieht. Okay. Das ist ein Poppet, was äh, sehr dünne Dinge hat. Auf jeden Fall, dieser Poppet musste echt viel leiden. Und das finde ich auch echt traurig. Und ich kann ja nichts dafür, also der Poppet kann ja nichts dafür, dass er so schlecht gemacht wurde. Deswegen, der war davor richtig, richtig, richtig gut. Und deswegen gebe ich ihm... Eine 8 von 10. Bye! So ist das der Lila? Ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall, dieser Poppel habe ich zum Ostern bekommen. Den habe ich bekommen vom Osterhase. Stellt. Ihr wisst nicht, wie glücklich ich dann war, dass ich diesen Poppet bekommen habe. Weil das war dann mein zweiter, so gesagt. Aber eigentlich so war es mein vierter. Aber der ist auch mega gut. Das ist sogar mein Lieblingspoppet von den Kleinen. Hat er eine gute Qualität? Ja. An Anfang sind die immer, man denkt, oh, der ist so hart. Und der funkelt auch schön. Na gut, das geht weiter. Äh, ich habe noch nicht gesagt, wie toll ich ihn finde. 10 von 10! Next Puppet! Starten wir mit den großen. Ich habe nur vier große, aber da, darüber bin ich auch froh. Ein anderes, das ist ungefähr so klein und das hat 14... Wie heißen die Puppet? Plops, plop, ja, Pots. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ach nee, da ist ja noch ein kleines. Ähm, auf jeden Fall, ja. Dann habe ich hier noch so ein Dimpel. Jetzt an meinen Schlüsseln. Auf jeden Fall, dem hier gebe ich auch eine. Mach mal 5 von 5. 5 von 5? Ja. Das ist doch genau das gleiche wie 10 von 10. Nee, aber 10 ist für große Sachen. Der hier ist klein. Äh, dann habe ich hier noch einen wundervollen. Der ist wirklich so schön. Eins, zwei, drei! Cupcake! It's favorite Time! It's favorite Time! Der ist einfach mega, mega gut. Ähm, auf jeden Fall, ich gebe dem eine 10 von 10. Ich weiß nicht wieso, aber er ist einfach mega, mega gut. Und ja, auf jeden Fall 10 von 10. Den habe ich auch in Kroatien gekauft. Okay, machen wir weiter äh, mit einer großen Puppete. 1, 2, 3, go! Okay, also dem gebe ich eine 8 von 10. Wisst ihr warum? Weil das ist halt so doof, weil das ist halt eine runde Form und ich finde, rund ist halt irgendwie langweilig. Ich, ich würde verstehen, irgendwie so eine Form: Einhorn, also kein kaputtes, aber Einhornform oder Herzform oder Achteckform, ich habe es mir gemerkt, oder Sternform. Auf jeden Fall, dem gebe ich eine 8 von 10 und machen wir mit dem nächsten. Was denkst du, welche jetzt? Rot oder äh, bunt? Wow. Ah, auf jeden Fall. Weiter geht's. Auf jeden Fall, dieser Poppet ist auch mega, mega cool. Den mag ich auch ganz gerne. Rot ist so einer eine meiner Lieblingsfarben. Deswegen gebe ich dem eine 9 von 10. Es geht weiter! Es geht weiter! Okay, Nikita, denkst du, das ist bunt oder bunt? Ich glaube, es ist schwarz. Ja. Bunt. Oh, Ach, du hast den denn eigentlich? Den habe ich auch von... <imper pasando> <liefer> <muss> <muss> mhm. <muss> mhm. Auf jeden Fall, Diesen, dieser Poppet ist Regenbogen und er hat mega, mega, mega schöne Farben. Das hatte ich ähm, nur so, damit ihr Interesse damit habt. Ähm, ja. Ja, yeah, dem gebe ich eine 9 und 10. Oh, was kommt jetzt, Mann? Weiß es nicht. Was? Nein, 1, 2, 3, 4! was ist das? <lacht> er ist halb so groß wie du, Alter. Das ist mein neuer Freund. Ich soll ich dir mal gleich zeigen, wie groß er ist? Wer ist von Unmacht erfallen? Hey, wie riesig der ist, ne? So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie ich meine Poppets bewerte. Abonniert mich, das ist das Wichtigste. Lasst ein Like, das ist auch wichtig. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr es toll findet, dass ich mal so ein Video gemacht habe. Und schreibt nochmal, wenn die natürlich nicht, also wenn die natürlich offen sind, dann schreibt in die Kommentare, ob ich mehr mit, also ob ich mehr Videos machen soll mit meinem Bruder. <lacht>